Oh hey, ich habe einen Ramad gefunden. Irgendwo ganz oben war es. Ganz oben. Kriegflügel heißt das Ding. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig, richtig cool. Ich weiß nicht genau, was für ein Typen ist es Scheinbar ist. Scheiben mal, irgendein Typen, wodurch es durch Wasser nicht beeinflusst wird. Aber ja, das werden wir jetzt easy peasy fangen. Das macht super viel Damage. Dafür hält es aber nicht viel aus. Also leider weniger eine Glaskanone, kann man sagen. Ich hoffe, ich krieg's schnell gefangen. Oh, ein Superwurf. Ich habe es leider nicht mehr auf Aufnahme, aber ja, ich habe einen Superwurf bekommen. Heißt. Er wackelt nur einmal dabei und dann zack, instant gefangen. Wunderbar, Kriechflügel, Käferkampf. Ich glaube, das normale. Äh, ich glaube, das hieß Ramot, das Ding, oder? Hieß es nicht so. Auf jeden Fall das Gen 5 Ding. Ich glaube, es hieß Ei. Ich glaube, das war eigentlich Käferfeuer. Und hier ist es jetzt Käferkampf. Dieses rätselhafte Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem alten Buch als Kriegflügel vorgestellt wurde. Ja, Kiku. Okay, das ist wieder nichts Neues, leider. Okay, genau, dieses Sandfell haben wir noch nicht gesehen. Und das... Oh. Da ist es ja. Habt ihr es gesehen? Da hinten ist es ja. Wie es sich bewegt. Wie das, wie das Magneton sich bewegt. Nein, es ist weg! Und es ist nur aus der Reichweite. Boah, dieser Kampf ist so extrem nervig. Meine Güte. Ist es noch da? Ist es noch da? Das ist jetzt nicht ernsthaft despawned. Wenn das jetzt ein... Oh, da ist es. Schaut es euch an, wie es sich bewegt. <lacht> ah, wie es krabbelt. Nein! Okay, ich sollte nicht rumalbern. Nicht, dass das Magneton wieder weg. Oh, Junge. Aber wie es immer schön brav mich der Anstart und doch wartet, bis ich fertig bin. So, jetzt bin ich fertig, jetzt kämpfen wir. Ich, ich finde das Magneton richtig cool. Aber ohne Witz. Kamera geht nicht. Paläosynthese Ich habe keine Ahnung genau, was das macht, aber es bufft ihn irgendwie irgendwie. Killt das ihn instant? Das könnte sein, weil Erdbeben ist eine sehr starke Attacke. Was ist das denn für ein Typ? Elektroboden? Elektrogestein? Das macht keinen Sinn. Oh nein! Ich hab's gekillt! Ich muss ein neues suchen. Obwohl, aber eigentlich scheinen ja hier ziemlich häufig zu spawnen, oder? Ich habe wieder eins gefunden, das hat echt lange gedauert. Ich bin immer aus der Area raus und rein und dann nochmal fünf Minuten Gefühl nicht ganz gefühlt. Ich kann es aber gefühlt rum und rumrennen. Jetzt habe ich wieder eins gefunden. Und ich habe es jetzt schon gut schwächen können. Wasser ist sehr effektiv. Und ich habe es. Cool, ich Und das noch eins. Wow, jetzt läuft dann wirklich noch eins rum. Vorhin habe ich die ganze Zeit zu finden. Jetzt sind die jetzt zweimal. Naja, wie auch immer. Sandfell. Oh, Elektroboden. Okay. Da es noch nie gefangen wurde, ist die Datenlage dürftig. Seine Merkmale decken sich mit einer der in einem Expeditionsbericht beschriebenen Kreatur. Naja. Damit haben wir alle Paradox Pokémon bis auf ein einziges. Glaube ich. Also halt alle Paradox Pokémon, die es in diesem Spiel gibt. Also in ähm, Pokémon Violet Purpur, da gibt es ganz andere Paradox-Pokémon. Die sind alle so ein bisschen ich sag mal Zukunfts-Themed. Hier sind sie alle so Vergangenheit-Themed. Und äh, ja, mir gefallen die halt hier in diesem Spiel mehr. Deshalb habe ich mich für dieses Spiel entschieden. Das ist der Grund, warum wir überhaupt Karmusin spielen. Und ähm, ja, jetzt suche ich mal nach ein bisschen was Neuem hier. Dort vorne ist glaube ich irgendwie das dritte von den Observationsdingern. Und wenn man hier abbiegt, sieht man dass hier eine geheime Höhle ist und hier befindet sich ein Pokémon, das wir gerne hätten. Welches Pokémon ich meine, wenn wir es herausfinden. Oh, uh, Chanera gibt es hier, aber die rennen natürlich weg. Die haben keinen Bock. Die geben zu viel XP, darauf haben die keine Lust. <lacht> da gibt es noch Traunfuriel, aber das haben wir ja schon. Wir haben wie gesagt jetzt alle bis auf eins und wir wissen alle, wenn, wenn ihr alle die letzten paar Folgen gesehen habt, dann wisst ihr ganz genau, welches Pokémon das ist aufpassen, das sind viele Geister-Pokémon, wie es scheint, okay. Scheuminze. Hier ist der TM. psycho -Feld. und da ist das Pokémon! Ich habe sehr großen Respekt vor dir. Donner-Sichel. Ja, das Ding ist nämlich nicht Typ elektro auch wenn da Donner im Namen ist. Dieses Brutalander... ...macht mir ziemlich Angst. Aber wir werden es jetzt fangen Und ich glaube dann haben wir alles Ich werde nochmal nachchecken, ob es hier noch irgendwas gibt in Zone 0 Aber ich meine dann hätten wir alles Und äh, dann werden wir schauen, was als nächstes auf dem Plan steht Genau, sie Titan wir unser MVP hierfür <lacht> Mein kleines Baby Oder großes Baby, je nachdem Das sollte es nicht killen Oh, uh, aber knapp nicht Gut, das Ding ist aber auch ein bisschen an der Level, Level 55 Unser Gegner war da schon irgendwie Level... immer mit 60, das war schon krass Ja, ich werde wohl ein bisschen brauchen, aber ich versuche mal zu fangen Als ob oh. Oh. Bitte? Oh mein Gott, beim letzten Ball Oh mein Gott jede einzelne meiner Pokebälle geschluckt und ich habe nur noch ein Pokémon übrig. Boah, oh, ich muss dringend Bälle kaufen gehen jetzt. Donnersichel, Drache und Licht. Möglicherweise handelt es sich hierbei um jede Kreatur, die in einem rätselhaften Expeditionsbericht als Donnersichel erwähnt wurde. Hiermit haben wir alle von den Paradox-Pokémon in Pokémon Scarlet. Und ja. Grüße gehen raus an das Nibel, das mich hier die ganze Zeit angefeuert hat. Guck, das war das ja. Da hat so meow, meow, gemacht. Genau, genau das Geräusch. Ähm, ja, ich gehe kurz Bälle kaufen und dann sehen wir uns wieder, wenn ich weiß, was wir als nächstes machen. <lacht> genau. So, ich befinde mich wieder in der vierten von diesen Kapseln. Denn es gibt tatsächlich noch ein weiteres Pokémon, das wir schon kennen jedoch nicht gefangen haben und das gibt es nur hier unten an einem ganz bestimmten Ort und das werde ich euch jetzt zeigen, denn ich glaube, dieses Pokémon wollt ihr nicht verpassen. Man kann es sogar von hier aus jetzt schon sehen. Und zwar ist dieses Pokémon das Choraidon, was wir bekämpft haben. Wir können es erneut bekämpfen und diesmal können wir es einfangen. Denn ich glaube, ich bin mir nicht sicher... Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Korallen, auf das wir reiten, können wir nicht traden. Das können wir, glaube ich, nicht austauschen, weil das Spiel braucht das ja, damit wir uns so schnell bewegen können ins Game. Ne? Und deshalb schenkt uns das Spiel mehr oder weniger hier diesen Kampf gegen ein zweites Korallen, dass wir dann kämpfen, fangen und tauschen können, wie wir lustig drauf sind. Genau, es guckt uns hier nur an. Ne, wir machen zum Beispiel, wenn wir wollen, mal so ein Selfie. <lacht> so, wenn man will, ja, Leute, ich chill hier gerade mit meinem mit, mit, mit dem zweiten Koraidon. Wo ist denn das? Wieso wird das, das nicht angezeigt oder? stand ich gerade einfach nur blöd? Hm? Ist irgendein Grund, was ist hier angezeigt? Schade, ich kann mit dir kein Foto machen. Es verschwindet instant, wenn ich nahe komme. Seltsam, aber ja. Wir werden versuchen, dieses Ding zu fangen, denn so einfach ist es gar nicht. Denn das ist halt ein Legi und ein Legi-Zwang ist nie einfach. Aber ich werde mein Bestes geben. Ey, ich bin hier drüben. Bro, ich bin hier drüben. <lacht> Level 72! Das ist 10 Level über meinem. ja, ja ich habe ein bisschen Hyperbälle eingekauft. Damit wir auf jeden Fall genug haben. Oh nein, ich Kollisionskurs. Das ist eine Special Attack. Und natürlich one-shotted das, weil als ich gesagt habe, Traunfugel ist das stärkste Pokémon, meinte ich halt von den nicht legendären Pokémon. Das hier, Koridon und Miraidon sind natürlich die stärksten Pokémon im ganzen Spiel, ne? Das Sorry, falls ich da irgendwen angeflunkert habe, war nicht gewollt. Auf jeden Fall Koralon und Miraidon sind auch noch neben diesem neuen Traunfugel die stärksten Pokémon. Im Spiel und äh, ich hoffe, ich kann es schwächen, bevor es mich killt Kommt Eiskreisel yep. Bam. Okay, ich, ich hätte mir gewünscht, dass es mehr Damage macht, aber Eisplitter sollte schnell genug sein. Bam. Um mal, noch mal ordentlich Damage reinzutun und wegen Rückstoß kann sich angreifen. Können wir noch mal Eisspitter einsetzen? Perfekt. Besser kann es nicht sein. Ich muss mir jetzt aufpassen, weil ich darf auf keinen Fall jetzt Bellybolt in diesen Kampf schicken Weil Bellybolt hat ein Item äh, Das ist den Beulenhelm Und ne, Beulenhelm, ne, wenn es mich trifft das Ding, dann kriegt es selber Damage Wegen den Beulen und dann stirbt es Das wollen wir nicht Also werfe ich jetzt Bälle Und ich werfe Bälle Und ich werfe Bälle Bis das Ding drin ist Und normalerweise, ne, habt ihr ja schon gemerkt, wenn ich irgendwie Trainerkämpfe gemacht habe, wie viel zu lang gingen Oder wenn ich halt allgemein jetzt gerade vorhin diese Pokémon gefangen habe, die das Tunnel 0 Ich habe ja eigentlich immer alles rausgeschnitten, so mehr oder weniger Weil es ist halt einfach nur ich, wie ich einfach nur Bälle werfe und ich nicht kommentiere und es ist einfach ziemlich boring, um ganz ehrlich zu sein Aber Ich glaube wir machen hier mal eine Ausnahme Weil bei so Legi kämpfen würde ich schon gerne zeigen, wie lange man eigentlich für so ein Legi braucht Denn in jedem Spiel ist es ziemlich anders Und in, diesem also in den letzten paar Spielen war es eigentlich eher wieder einfacher als es... Ist Nein, das habe ich getan! Ich hab gekämpft, oder? Nein! Nein, nicht kämpfen! Nein, ich hab A gespammt. Oh, was passiert jetzt? Was, was passiert jetzt? Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert, oder? Ich glaube schon. Das andere und ist geflohen. Äh, <lacht> uh, Ich reset mal kurz. Und genau deshalb speichert man bei so einem Kampf vorher ab. Damit <lacht> sowas nicht nochmal passiert. So, aber ich habe tatsächlich auch vergessen, ich habe mich wieder nicht an. Jetzt ich habe tatsächlich auch vergessen, dass ich Flottbälle habe und Flottbälle sollte man immer als allererst einsetzen, wenn man vor das Pummel zu fangen, wo man gerade im Kampf ist, weil in der ersten Runde haben Flopbälle die besten Chancen. Auch wenn okay, es jetzt nicht geklappt hat, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und äh, ich werde es jetzt nochmal versuchen zu schwächen. Also, ja, bis gleich. Okay, ich habe es wieder passend geschwächt. Und nun ist es wieder Zeit für die 101 Hyperbälle. Denn in irgendeinem von denen wird es bestimmt schon drin bleiben. Und selbst wenn ich hier 30 Bälle später immer noch in dem Kampf bin, kann ich langsam anfangen Timerbälle zu werfen. Denn Timerbälle sind so das Gegenteil von Flotbällen. Je länger, also hier, das ist ein Timerball. Je länger ich in dem Kampf bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Timerball funktionieren wird. Genauso auch wie Flottball in der ersten Runde am besten. Aber ich glaube, Timerball wird sogar richtig krass, wenn man hier irgendwie eine halbe Stunde lang in einem Kampf sitzt. Gefühlt, also es, es geht nach Runden her, aber Rundenanzahl in, Zeit, in Zeitangabe, ne? Wenn hier wirklich eine halbe Stunde dran sitzt, dann würde ich auch mal dran überlegen, Timerball zu werfen. Aber, ja, dieses Koraydon wird auch nicht 100 Runden oder so überleben, weil die AP sind das, was die Rundenzahl ja ausmachen in Kampf, denn so ein und wahrscheinlich nicht so viele äh, AP. Kann wahrscheinlich irgendwie 30 mal angreifen und dann kriegt das langsam Aua Aua. Und deshalb müssen wir in der Zeit am besten schon lange versuchen. So wie wir es jetzt gerade machen. Gut, dass du Flammenwurf gegen mich einsetzt hier. Finde ich super. Auch wenn es ist. Who cares? Klar, könnte ich jetzt meinen Meisterball benutzen. Aber ich glaube, den Meisterball. Ich möchte nicht wieder einfach nur so für das nächste Legi verschwenden. Ich möchte das glaube ich lieber für irgendein besonderes Shiny oder so benutzen, ja. Für so ein Legi-Shiny oder sowas. Auch wenn ich das hier wahrscheinlich nicht haben werde, trotzdem. Ich habe keine Lust, den Meister mal zu benutzen. Vielleicht tue ich's. <lacht> wenn das hier noch zu lange dauern wird. Aber lol. Giga stoß, ich bin Typ Geist. Ähm. Erstmal versuche ich's mal so zu fangen. Und da war ein Superwurf, das ist ein Superwurf. Und wir haben es mit dem Superwurf. Die sind vor allem dieser Gen richtig OP, hab ich das Gefühl. Superwürfe. Ja, seht ihr? Ihr braucht keinen Meisterball, um ein Lege zu fangen. Korridor und Kampf, Drache. Offenbar ist dies die Kreatur Schwingenkönig, von der es in einem alten Expeditionsbericht hieß. Sie habe die Erde mit bloßen Fäusten gespalten. Das Ding kann die Erde spalten? Mit seinen Klauen? Und das Ding heißt anscheinend Schwingenkönig, aber, ne? Eigentlich haben alle Paradox Pokémon den richtigen Namen. Ja. Und das ist Koraidon. Vollkommene Gestalt. Ja, die, no die, die, die äh, normale Gestalt. Diese, diese schwache Gestalt, die kennen wir ja schon. Und hier ist halt die vollkommene. Okay. Hä? Was ist los? Hm? So, braucht man Aufmerksamkeit oder was? Und hier nochmal die Stats und Attacken für die, die es interessiert. Wisst ihr, wir haben zwar sehr viel Paldea erkundet, aber haben wir wirklich viel über Paldea gelernt? Ich bin jetzt hier nochmal in der Akademie, denn ich möchte nochmal ein bisschen den Geschichtsunterricht machen, um ein bisschen mehr über Paldea zu lernen. Falls ich was Interessantes finden sollte, werde ich es euch mitteilen. Genau, hier, Geschichte. Das könnte eventuell noch spannend werden. Vor etwa 2000 Jahren kam diese Region unter die Herrschaft des Paldeanischen Imperiums. Es hieß, der Kaiser von Paldea sei ein rigoroser Diktator gewesen. Zudem glaubte er wohl fest an die Legende vom Schatz auf dem Grund von Zone 0. Die Menschheit war damals natürlich noch nicht so fortgeschritten wie heute. Ob Legenden, Zerbrei oder Wesen, jederzeit unseres Forschungsvermögens. Die Leute neigten dazu, an alles Mögliche zu glauben. Um sich gegen angegrenzte Länder behaupten zu können, schickte der Kaiser eine Vielzahl von Leuten auf die Suche nach dem Schatz von Zone 0. Und? Hm, du schaust wieder drein, als wolltest du mir eine Frage beantworten, Maike. Wie lange ist es her, dass diese Regierung unter die Herrschaft des Pallianischen Imperiums war? Hast du gesagt, 2000. Ja, genau, dann hörst du hörst zu. Okay. Vor, vor 2000 Jahren brachte, brachte eine bedeutende Ära an, die das große Entdeckungszeitalter doch keiner der Abenteurer, die vom Kaiser ausgesandt wurden, hat den tiefsten Punkt von Zungen 0 je erreicht. War die harte Reise zu viel für sie, oder sind sie einer unbekannten Kreatur zum Opfer gefallen? So viel ist sicher. Die immensen Schwierigkeiten, die sie haben, definitiv die zu den Mysterien rund um den großen Stund beigetragen. Ach, was würde ich nicht dafür geben, Zone nur in ihrem damals noch unberührten Zustand zu erkunden? Meine einzige Hoffnung ist wohl, dass möglichst bald eine Zeitmaschine erfunden wird. Äh, ja, gut. Das ist vielleicht ein kleiner Teaser hier gewesen, für was in Todell wirklich passiert passieren wird. Weil, wie gesagt, diese ganzen Unterrichte, die kann man ja schon viel, viel früher machen. Ich mache jetzt nur Geschichte, weil Geschichte ist ein Muss für etwas ganz Bestimmtes. Die anderen lasse ich erstmal nochmal liegen, weil ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt... Und die könnt ihr euch ja selber einfach mal anschauen. Ist vor allem sehr gut für Neulingen-Pokémon, würde ich sagen. Und äh, mal gucken, ob die hier noch irgendwas Interessantes sagt. Genau, vor 2000 Jahren. Doch selbst 1000 Jahre später war es noch immer niemandem gelungen, in die Tiefen von Zone 0 vorzudringen. So war das Paldianische im Imperium, das so viel Arbeit und Geld in die Untersuchung von Zone 0 geschenkt hatte, schließlich an Macht. Und 200 Jahre später, also etwa vor 800 Jahren, schloss sich mit den umliegenden Ländern zusammen und wurde zu dem Paldea, was wir heute kennen. 800 Jahren schon. Ach ja, unsere Akademie hier soll auch ungefähr zu dieser Zeit gegründet worden sein. Krass. Das Gebäude wurde zwar immer wieder repariert, aber es ist heute noch genauso in Gebrauch wie zur Zeit seiner Gründung. Es steckt so richtig Geschichte in diesen Mauern. Ach, alte Dinge sind wirklich fantastisch. Wirklich ein ja mal, dass vor relativ kurzer Zeit halt dieses neue Ballelement hinzugefügt wurde. Was? War sie eigentlich so ein Arktus an ihrem Hals? Ah, wie bedauerlich, finde ich, mal, Unsere Blicke haben sich schon wieder getroffen. Dann beantworte mal meine Frage, wenn du zugehört hast. Auf wie vielen Jahren wurde die Akademie gegründet? 800. Ja, okay, du hörst zu. Das finde ich super. Kannst dich gut konzentrieren. Genau genommen wurde die Akademie vor 805 Jahren gebaut. Also du lagst falsch. Schon damals wurde sie modernste Einrichtung und eine überaus fortschrittliche Ausbildung. Deshalb haben die Leute Folgendes gesagt. Diejenigen, die nach Wissen streben, sollen sich an den orangen Paldeas laben. Diese Redewendung soll sogar über die Grenzen Paldeas hinaus in andere Regionen bekannt gewesen sein. Okay. Ding, dong, ding, dong. Ding, dong, ding, dong. So, ich glaube, jetzt mal eine Prüfung, oder? Genau, Zwischenprüfung, wo wir ein paar Fragen beantworten. Dann haben wir wieder drei weitere Unterrichte und dann die Abschlussprüfung. Und dann können wir noch mal mit der Lehrerin zwitschern, glaube ich. Ich glaube, so funktioniert das. Hallo zusammen, Wie sich wir wissen es jetzt, die Prüfung. Wie wird das Gebiet im Zentrum Paldeas genannt? Schlund. Was soll auf dem Grund von Zünde nur schlummern? Ein Schatz. Eigentlich ein des Pokémon ist eigentlich auch richtig, aber ich sag mal ein Schatz. Vor wie vielen Jahren begann die Herrschaft des Paldeanischen Imperiums? 2000. Wie lange besteht diese Akademie schon? 805 Jahre. Diejenigen, die nach M-M-M streben, sollen sich an den Orangen Paldeas la laden. Äh, äh Wissen? Keine Ahnung. Ich sollte auf jeden Fall genug Punkte haben, damit ich das hier abgeschlossen habe. Okay. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Alles richtig. Und dabei habe ich ein bisschen geraten. Wunderbar. Dann können wir direkt weitermachen mit. I.V. Vielleicht mache ich ja noch die anderen Unterrichtskurse. Ich weiß nicht. Ich meine jetzt erstmal nur das hier. Vielleicht mache ich immer noch eine Bonusfolge, wo ich alle mache. Jetzt erstmal nicht. Jetzt möchte ich erstmal nur das machen, was ich muss. Okay, gibt's es irgendwas Interessantes? Werde doch heute über was uns reden oder das war zumindest der Plan, aber auch euch stottern vor dem Test bestimmt noch die Knie. Manchmal tut ein Anfang noch ganz gut, also will ich euch ein bisschen Spaß können. Ich erzähle euch ein Märchen, das schon seit langer, langer Zeit in der Perle überliefert wird. Es war mein König, der nichts mehr liebte, als wertvolle Schätze anzuhaufen. Besonders schlug sein Herz für Schätze, die aus fremden Ländern stammten. Eines Tages vernahm ein Händler des Ostens Kunde davon und machte sich auf, den König zu treffen. Der Händler trat vor dem König und bot ihm vier Schätze dar. Aufgereiht lagen dort ein Gefäß, ein Schwert, eine Reihe von Tafeln und einige gekrümmte Juwelen. Beim Anblick dieser Raritäten machte der König einen Freudensprung. Er schütterte den Händler mit Gold und bekam zum Tausch dafür alle vier Schätze. Aha! Maike, wir wieder. Weißt du, was die zu den Schätzen gehörenden Tafeln eigentlich darstellen? Nein? Schrifttafeln aus Holz. Okay, abgegraben. Holztafeln wie diese wurden in der Antike im Osten verwendet, um darauf zu schreiben. Wie ihr sicher wisst, wurden sie aber mit der Verbreitung von Papier immer seltener genutzt. In den Augen des Königs müssen diese selten gewordenen Holztafeln unglaublich wertvoll gewesen sein. Vielleicht stand sogar da etwas Besonderes drauf geschrieben. Der König hatte die Schätze an sich gebracht, doch noch in derselben Nacht geschah es. Man sagt, ein fürchterliches Unheil sei über sein Schloss hereingebrochen und hat es noch vor dem Morgengrauen in den Schutt und Asche gelegt. Und ich die Geschichte eigentlich noch weiter, aber wir haben dafür keine Zeit. Also, wenn die Fortsetzung interessiert, dann macht da weiter mit dem Unterricht. Okay, ihr wisst sicher noch, was immer für das Dossier ist, den Stund von Paldea und dessen inneres Zone nur gelernt haben. Dieser mysteriöse Krater hat sowohl den Kaiser als auch viele andere Menschen begeistert. Das heißt, vor 200 Jahren ist sich jemand bis zum tiefsten Punkt des Gebiets vorgedrungen. Diese großartige Leistung wurde von einer Gruppe vollbracht, die allgemein als der Observationstrupp von 0 bekannt war. Er soll aus überaus fähigen Mitgliedern bestanden haben, die etwa besonders im Kampf gewandert waren oder über immenses Wissen verfügten. Die sanftiesten Menschen aus Kranstpaldea sollen dort zusammengekommen sein. Unter ihnen war auch ein Mann namens Alondo. Er war nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Koryphäe auf dem Gebiet der Naturgeschichte bekannt. Nach der Rückkehr aus Zone 0 nutzte er sein literarisches Talent, um die Erlebnisse in einem Expeditionsbericht wieder zu schreiben und so zu veröffentlichen. Aha. Ah, du hast Pech, wir sind wieder die Augen in dir gefallen. Wollen wir nochmal sehen, ob du aufgepasst hast. Wie heißt das Team? Äh, Observationstrupp. Ganz schön clever. Genau, so hieß es. Den von Alonde verfassten Expeditionsbericht findet man auch heute noch im Buchhandel. Wenn ich mich nicht irre, ist dieser Bericht gemeinhin als Karmesinbuch bekannt. Damals wurde in ganz Partie ein riesiger Wirbel um zu 2.0 gemacht. Das Kamelsinbuch verkaufte sich so gut, dass quasi jeder ein Exemplar davon besaß. Die Bibel? Allerdings befanden sich auf dessen Seiten nichts als völlig unglaubwürdige Beschreibungen und Zeitungen. Die reinste Märchengeschichte. Deshalb war Alondo bei den Massen schon bald als Lügner beschrieben. Als Folge dessen wurde sogar in Frage gestellt, ob er ob es der Observationstruktur tatsächlich bis auf den Grund von nur geschafft habe. Seitdem kann man das kamensin fast nur noch in der es Esoterik-Ecke diverser Antiquariate entdecken. Niemand hat ihm geglaubt, Oha. In den Bücherregalen im Merkgeschoss der Eingangshalle müsste. Ihr allerdings ein exemplar finden schaut mal rein wenn es euch interessiert ich meine da haben wir schon mal reingeschaut deshalb mache ich das jetzt nicht denn jetzt fehlt glaube ich nur noch ein unterricht und dann kommt der test oder jetzt kommt der test ich glaube es kommt erstmal ein unterricht noch und dann der test genau das machen wir jetzt erstmal. Ich hoffe, ich krieg das auch alles in eine Folge rein, weil das wäre ganz cool, weil die nächste Folge möchte ja nur noch auf eine bestimmte Sache fokussieren. Hallo, so heute seid ihr einen Tag älter, genau. Also heute in unserer letzten Stunde werden wir uns noch einmal mit dem faszinierenden Rätsel der Geschichte befassen. Wenn ich mich nicht irre, habe ich euch letztes Mal vom Observationszug von zu Null erzählt, der vor 200 Jahren unterwegs war. Wie schade, kaum zu glauben, wie sehr wir uns mit dem Unterrichtsstoff schon der Gegenwart genährt haben. Ein Trauerspiel, dass der Gerichtsunterricht so unaufhaltsam der Zukunft entgegenprescht. Wäre es denn nicht viel abenteuerlicher, das hier und jetzt zu verlassen und immer weiter in die Vergangenheit zurückzureisen? Da würde niemand mehr durchblicken. Möglich, würde man die Geschichte rückwärts erzählen, wären kausale Zusammenhänge nur schwer nachvollziehbar. Es hilft dann nichts, wir müssen wohl weiter mit dem Fluss der Zeit schwimmen. Thema unserer letzten Stunde soll daher die Geschichte der Terra-Kristallisierung sein. Den Terra-Kristall-Orb liegt eine Technologie zugrunde, die ihren Ursprung in Zone 0 hat. Aber nach dem angeblichen Verschluss des Officer zone pups bis in die Tiefen von sonne 0 wurde die Untersuchung des Gebiets von anderen fortgesetzt. Vor etwa 140 Jahren entdeckte man schließlich Pokémon, die in ein mysteriöses Licht gehüllt waren. Stimmt, hat einfach noch nie besiegt. Sicher habt ihr bereits erraten, dass es sich dabei um terra puppen Pokémon handelte. Das Licht ihrer Körper erlosch jedoch, sobald sie aus Null gebracht wurden. Deshalb blieb das Geheimnis um die terra für lange Zeit untergründet. Bis vor einem Jahrzehnt. Uff, also quasi schon in der Gegenwart. Jedenfalls hat vor zehn Jahren eine Person, die selbst auch euch bekannt sein sollte, das Phänomen der Terrakristallisierung entschlüsselt. Antiqua? Wie bedauerlich, Maike. Du musst jetzt beantworten. Wie heißt die Person? Alondo Antifa-Kleve. Ich denke mal, Antiqua war Richtig. Und dann ist er schon tot. Vor ungefähr zehn Jahren löste ein Professor, eine Frust des namens Antiqua das Geheimnis um die Terrestrisierung. Sie fand voraus, dass die Energie von denen so neu zu finden Kristallen abgesondert wird. Bei ja. ähm, also er fand sie den Terrestrial ab und machte sie ihnen für den praktischen Gebrauch nutzbar. Diese Technologie wurde dann der Pokémon-Liga und unserer Akademie zur Verfügung gestellt. Man munkelt ja, dass auch Direktor Clever als Forscher Teil jenes Teams gewesen sein soll. Aber wenn man plötzlich über so einen vertrauten Namen stolpert, geht die ganze Spannung flöten. Die neue Geschichte ist halt einfach langweilig. Okay, nächstes Mal mal in die Abschlussprüfung. Wunderbar. Genau, um nämlich das zu machen, was ich vorhabe, muss man nämlich äh, warm werden mit dieser Geschichtslehrerin. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir jeden einzelnen Unterricht von ihr machen. Plus, wir haben jetzt ein bisschen was gelernt. Also es war nicht komplett Zeitverschwendung. Vor allem, wenn ihr nur so im Hintergrund zuhört. Weil es passiert jetzt grafisch nicht zu so viel. Es ist soweit! von gestrickt eure ab. Wie wird das schon von Badea noch nochmal genannt? Noch genannt? Ja, Zone 0. 105. Welcher dieser Gegenstände gehört nicht zu den vier Schätzen aus Paldeas Märchen? Gefäß, Falt... Faltfächer? <lacht> Welches Mitglied des zone zons die Ereignisse der er nicht schriftlich fest? Alondo. Vor wie vielen Jahren fand Professor Antiqua den Orb vor 10? Und das war schon? Das war wirklich wenig Fragen und das war irgendwie einfach. Ich meine, es soll nicht schwer sein, ne? aber es war trotzdem einfach, finde ich. Okay, und wie sieht's aus? Wir haben alle Fragen richtig beantwortet. Yay! Glückwunsch! Wieder ein paar Bonbons! Nein, das wollte ich nicht. Nein, nein, stopp. Ich glaube, genau, wir sind jetzt hier fertig damit. Genau. Und jetzt müssten wir. Ach, die ist in der eigenen irgendwo. Mit ihr reden können. Ah, da ist sie ja. Genau. Jetzt können wir mit ihr reden. Und es passiert etwas Besonderes. Na, wenn das mal nicht weiter aus der 1A ist. Möchtest du etwas wissen, wie das Märchen weitergeht, das ich im Unterricht erzählt habe? Na klar. Hehe, <lacht> dann hast du also angebissen. Hervorragend! Das Gefäß, das Schwert, die Holzsaffeln und die Juwelen. Wie konnten diese vier Schätze solch desaströse Folgen für das königliche Schloss haben? Aus einem einzigen Grund. Bei den Schätzen handelte es sich in Wahrheit um vier Pokémon. Im Laufe der Zeit wechselten sie als Kleinode von Besitzer zu Besitzer, so dass sich irgendwann der Fluch mönchlicher Gier an ihnen versammelte. Als sie schließlich der, mit der Hals Habsucht des Königs in Berührung kamen, erwachten sie als Unheil und wurden von blindem Zerstörungswut ergriffen. Um sein Reich zu beschützen, ließ der König nach namhaften Pokémon-Bendigang schicken. In einem erbitterten Kampf gelang es diesen dann, die Unheils-Pokémon zu besänftigen. Man sagt, dass die vier Pokémon irgendwo in Paldea versiegelt wurden. Und was denkst du? Ist die Geschichte frei erfunden? Nein. Denk die es real. Hehe, <lacht> das ist ein scharfer Verstand. Ich habe Unmengen an historischen, aber auch persönlichen Aufzeichnungen zu diesem Thema studiert und komme zu einem einzigen Schluss. An die Märchen könnte etwas Wahres dran sein. Das würde ich jetzt nur noch beweisen. Sollte mir das gelingen, werde ich dir Bescheid sagen. Ja, da haben uns ein bisschen eingefreundet. Okay. Ich werde natürlich auch noch Bescheid sagen, aber wir können nochmal reden. Michael, endlich ist es soweit. Wir stehen ja seit fünf Sekunden. Wie ist dir das eingefallen? Die verfluchte Schätze des Unheils! Ja, die vier Pokémon. Es gibt die wirklich. Und weißt du, wo sich mir die Wahrheit offenbart hat? In der Zeitung her, ausgerechnet einem Interview mit einem Zimmermann.